Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier in Fuxiania City stehen geblieben. Zumindest glaube ich, dass die Stadt so heißt. Und äh, wir erkunden jetzt erstmal die Stadt und dann machen wir ein bisschen Leveling. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Cup bei Azulia City. Okay. Bill aber auch. Müssen wir auch nochmal besuchen, Bill? Ich habe diese merkwürdigen langsamen Pokémon auf dem Radweg gesehen. Okay. Ja, müssen wir, Bill müssen wir auf jeden Fall auch noch besuchen. Letzte Folge haben wir die Arena noch geschafft. Und heute wollen wir Fuxania City erkunden. Denn Fuxania City hat ein besonderes Feature ganz oben an der Stadt. Ah, nicht bock, stadt damit ich alles erkunden kann. Äh, pff, gar keinen Bock irgendwie. Oh, hier war irgendwas mit der, mit, mit äh, der Stadt. Irgendwas war hier? Safari Zone, Haus des Wärters. Ja, ja, genau, genau, genau. Hier ist wichtig. Mein Großvater ist der Wärter in der Safari Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Okay, gut, dass man das hier nicht machen muss hier in Pokémon Silber und Gold. War anscheinend nur was für. äh. für, für, für Rot und Blau. Was ist das denn hier? Ich hab nie gesehen, diese Textur. Das Foto zeigt einen lächelnden alten Mann umgeben von Pokémon. ist ja gar kein Bild, das ist einfach Text. Das Foto zeigt eine große Wiese, auf der seltene Pokémon herumtollen. Schön. Du, du, du, du. Warum haben wir nicht alle so Statuen auf ihrem Tisch? Ist das normal? Also ich will jetzt keine Statue auf meinen Tisch ballern, so, ich weiß nicht. So, da rechts geht's dann lang zum Leveln später. Machen wir aber jetzt noch nicht. Wir wollen wir mal ein bisschen die Stadt erkunden. Einer der Top 4 war früher einmal der Arena Leiter in Vuxania City. Hm. Hier ist eine Nachricht. Bis auf weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen. Oh, das gibt's gar nicht hier. Fuchsana City. Sieh nur, die rosarote Lieblichkeit. Ja, rosarot, ich sehe es. Mhm. Ich sehe alles rot, toll. Wunderschön. Okay. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, holen wir ganz schnell, ganz fix. das Schneider, damit wir uns noch ein bisschen weiterkunden können. Ich meine, die Stadt ist anscheinend sehr, sehr geküsst worden. Hier in Gold und Silber. Das wirkt das so. Zack, bam bam bam bam bam. Ich zeige euch, wie ich es immer mache. Zack. Luger kurz ablegen. Dann fenster mitnehmen und das war's. Ja, so schnell kann laufen. Vor allem mit dem Speeden. Hat man natürlich an Original äh, der Originalkonsole, aber wenn es schneller vorangeht, wenn es schnell vorangeht, machen wir das. das. Ist so schlimm. So, was gibt's hier? Eine Frau. Schade, dass dieser Paradieshund geschlossen ist. Das ist schließlich Fuchsiaias Hauptattraktion. Echt so. Verunreinigung des Parks ist verboten. Hinterlasse bitte keinen Abfall. Ey, Die Stadt wurde so verändert. Normalerweise sind hier überall Pokémon in so in so in kleinen grünen Fältchen. Hier sowas zum Beispiel. Hier so, so ein kleines Feldchen und dann sind so Pokémon drin und dann kann man sich das von außen anschauen. Aber irgendwie weiß nicht, haben die die Stadt so verlangweilig gemacht. Also hier ist anscheinend Moment, ich werde mal ganz kurz reingehen. Was passiert, wenn ich da reingehe? Weil anscheinend... ist das hier die Safari Zone mal Äh, was? Okay? Seltsam, sehr seltsam. Aber okay, Spiel. Wie du meinst. Was gibt's hier links? Oh, der Markt! Warum ist der Markt hinter dem... Klu äh, hinter dem... Hinter dem In dieser Stadt lebt auch die Enkelin des Wärters der Safari Zone. Ja, ich wollte einen Geschenkartikel in der Safari Zone kaufen, aber sie ist geschlossen. Oh, schade. Ja, Wir brauchen momentan nichts. Ich glaube, wir haben momentan genug. So, was gibt's hier oben? Hier ist so ein einsamer, schmaler Gang? Oh, ist hier eine Beere. bitte, Bitte, es eine Beere. Na, Brandbeere. Schade, ich dachte normale Beere. Die müssen wir auch noch sammeln. Die normalen Bären, also ich würde sie gerne komplett voll sammeln. Vielleicht kriege ich das dann noch hin am Ende des Displays, vielleicht als Modusfolge oder was auch immer. Gogas Tochter ist jetzt auch leiterin nachdem ihr Vater den Top 4 beigetreten ist. Mhm. Mhm. mhm. Ganz right. Der Wärter ist verreist. Deshalb ist dieser Safari-Zone geschlossen. Ja, und statt irgendwie die Türen äh, Türen zu, zu abzuschließen, Nee, einfach die Türen abreißen und in eine Mauer reinpacken. Ja, genau. Okay. Kann man eine Abkürzung schaffen? Okay. Das macht keinen Sinn, eine Abkürzung zu schaffen. Äh, wo sind die unsichtbaren Items? Meine Güte, ich finde im ganzen Display keine unsichtbaren Items. Aber ich habe auch nicht so viel einen Itemradar oder sowas, ne? Ich gucke es noch mal nach. Detektor, doch. Reagiert nicht, Moment. Wie funktioniert das Ding überhaupt? Wenn ich mich jetzt hier hin bewege... ...und dann setze ich das Item ein. Okay, was? Hier ist nichts? Ich habe keiner wie das Ding funktioniert, weil einer von euch weiß, wie es funktioniert. Schreibt es mir gerne rein, ich würde es sehr gerne wissen, weil... In den alten Pokémon-Spielen sind die Itemdetektoren sehr, sehr unausgereift, würde ich mal behaupten. So, und ich glaube, mehr gibt es hier nicht in der Stadt, wie es mir scheint. Nur, okay. Ja, das war die Stadterkundung. <lacht> ich hoffe, es hat gefallen, denn jetzt äh, gibt es ganz viel Leveling. Wir gehen nämlich durch die ganze rechte Seite, ich kann euch mal zeigen auf der Map. Auf der Map. Auf der... Map. <lacht> ich bin so dumm. Hier, die ganze rechte Seite, die ganzen Routen da, rechts vor uns. Also nach rechts, dann nach oben, dann nach rechts, dann nach oben. Das machen wir alles. Das sind ganz viele Routen, ganz viele Trainer, die müssen wir machen. Wegen den Leveln. Weil ab jetzt wird das ein bisschen schwieriger, das Spiel. Deshalb... Oh stimmt, wir können hier noch mal rücken. Was ist denn hier noch mal gewesen? Sei auf der Hut, wenn du zu den Seeschauminseln schwimmst. Ordnungsamt, Fuchsania City. Ah, ja, das ist für, ähm, Actos. Ja, ja. Will ich die Vögel machen? Maybe, maybe, vielleicht mache sie. ich überleg's mir mal. Ist halt genauso wie in... ...rot und blau, so. Nichts besonderes. Okay, komm, dann mach, lass uns jetzt... ...nach rechts gehen. Wir gehen jetzt nach rechts. Haben Spaß. Oder so. Oh, oh, die Musik. Du arbeitest an eine Pokédex? Das ist doch schon etwas. Gib nicht auf. Dankeschön. Und. Das erste. Lass uns kämpfen! Ich werde nicht verlieren! <lacht> Löst du nicht? Ich glaube da an etwas ganz, ganz, ganz anderes. Aber war. Wie kann das sein, dass so ein, so ein kleiner Junge Level 32 Pokémon hat? Ja, okay, wir sind ja nicht besser, wir sind 10. Aber der sieht aus wie... Egal. Ähm... Ja, keine Ahnung, wenn die... Wenn die kann rein. Rein wie ein dummes Wein? Ja, es geht mir ein bisschen durch. Bam, bam, down. Simsala. Warum hat so kleine junge Sims da? Aber ihr seht schon, die Level, die kommen an unser Level ran. Wir müssen auf jeden Fall leveln. Level, level, level, level. So ist die Folge. <lacht> Ganz spontan einfach. Bye, bye. Zack. Und level up. Bring. Nice. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Doch. So. Sayonara, das habe ich in meinem Japanisch-Kurs gelernt. Cool. Was er wohl im Japanischen sagt. Warte, ich muss meine Mutter anrufen! Nö, ich lasse dich nicht. Okay. Ich äh, mach's zumindest kurz und knackig für dich, ja. Ich mach's kurz und knackig. Boom! Oh, okay. Bye. <lacht> Volto bei bye. Magneton, bye Magnetino, bye <lacht> Geiler Kampf! Level 47 schon! Wir kommen an die 50 ran. Michel. Tut mir leid, Mutter. Ich wurde besiegt. Okay. Wir wurden auch angerufen. Mike, howdy. ich bin's, Nepomuk. Ist es heute nicht schön, mit zu kämpfen? Es wird nicht wie das letzte Mal sein. Nein. Meine Mutter macht sich immer große Sorgen um mich. Ständig muss ich sie anrufen. Was passiert? Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof statt in den Klassenzimmern lernen. Ja, oh lol, habt ihr den Spalt gesehen? Lehrerin lol. Oh Griffel! Man sieht ja gleich nochmal den Na, und deshalb ist, ist das nicht so schlimm, aber oh mein Gott, Griffel. Griffel gehört auf jeden Fall zu meinem Lieblings-Pokémon. Ist so ein kleiner, halt, ja, es ist ein Affe. Und Affen-Pokémon sind eigentlich nicht so wirklich beliebt. Aber Griffel. Griffel ist eine Ausnahme, finde ich. Griffel ist einfach süß. Vor allem die Weiterentwicklung. Ambidiffel. diffel die gibt's ja hier noch nicht. Aber genau deshalb ist ja Griffel hier auch ziemlich gut. Na, was heißt ziemlich gut? Griffel war jetzt noch nie so krass. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Als ob es daneben ging. Boah, geht das auf die... Auf die Nerven. Boom, weg mit dir, bei. Tragozo. Oh das arme Pokémon, was seine Mutter verloren hat. Bye! <lacht> wir lassen es ertrinken! Vielleicht kannst du deine Mutter irgendwo noch äh, finden. Da unten im Wasser. Na egal. was. Ich wollte nicht verlieren. Ja. Ist mir klar. Lernen ist sehr wichtig, aber Bewegung ist genauso essentiell. Route 15. Fuchsana City nach Lavandia. Aber wir werden bei Lavandia nicht ankommen. Denn ich möchte echt mal alle Routen machen, yeah. Sport ist mein Lieblingsfach. Äh, was ist eigentlich euer Lieblingsfach? Seins ist Sport? Ich persönlich, ich bin ganz solide in Sport. So, ungefähr bei drei bin ich bei Sport immer gewesen. Also, ich mache immer bei Sport alles mit. Aber ich bin nicht gut. <lacht> Basically. Ich bin, ich bin wirklich nicht gut in Sport, aber für die drei reicht's. <lacht> also bei Sport ist es immer so, entweder du hast einen Lehrer... Moment, ähm, ah, Also bei Sport ist es immer so, dass entweder einen Lehrer, der richtig chillig ist, bei dem du immer so von 1 bis 3 schreibst. Oder was heißt schreibst? Machst. Körperlich macht man ja eigentlich fast immer bei Sport. Und dann gibt es halt die Lehrer, die sind halt so, ja, jetzt musst du das und das und das machen. Zickzack. Alles. Und das ist halt natürlich anstrengend. Hm, was für Lehrer hatte ich eigentlich? Da hatten wir, ah, ich weiß wieder wann wir jetzt das Sport hatten. Vor Corona. Rodo. <lacht> ja. Ähm, ich hatte so eine Mischung aus... Bein könnte man sagen. Na gut. Also wir hatten, wir hatten eigentlich immer eine Lehrer, der ist ganz chillig. da gibt es nicht 10.000 Aufgaben auf, die wir machen müssen. Oh, Ditto. Dito ist voll gelangweilt Hi. Hi, Ditto. Bye. Ähm, aber manche Sportlehrer, die ich dachte, die ich hatte, die.. Oder nee, alle Sportlehrer, die ich hatte. Konnten mich alle irgendwie nicht nachvollziehen, so im Motto, also so in der Richtung. Warum kannst du das nicht? Weißt du wie sinnvoll aus was ich gerade laber? Egal, ich laber wie Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Wenn Pokémon ein Unterrichtsfach wäre, dann wäre ich bestimmt der Beste. Nein, ich wäre der Beste. Hast du etwas vergessen? Hm, ja dich. war oh, du bist eine Lehrerin. Nee, keine mit weg. Ähm. Ja, was ich sagen wollte. Alle Sportlehrer, die ich immer hatte, die konnten nie wirklich nachvollziehen, warum ich da, die und das und das nicht konnte im Sport. Oh, Komprimator. Oh nein, da ist ein kleiner Pixelbrei. Ich glaube dadurch kann ich jetzt das, das Typ nicht schaden. Äh, doch ein bisschen. Hä doch? Okay, keine Ahnung, wie Komprimator und Delegat und all das Ich habe die nie benutzt, die Attacken, aber. Keine Ahnung. Ah! Ich Lehrer wurde vergaß ich. Ich Lehrer wurde ach so vergaß ich immer eine Menge Dinge. Nicht gut. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia, um dort etwas in Sozialkunde zu lernen. Ja du musst auf jeden Fall ein bisschen sozialer werden du mein Freund. Niklas. Bye bye. Was habt ihr noch? Ultrigaria. Bye bye. So, was habt ihr noch? Satz 10 ja, bye bye. <lacht> wir, sind, wir sind stark. Uh, Schlafpuder. Wir haben ja Toxin bekommen in der letzten Folge oder so. Ähm, m -m -m -m. Ich will ich Schlafpuder erlernen? Nicht wirklich. Eigentlich keinen Schlaf oder lernen, sonst kann ich das später noch erlernen, wenn ich es unbedingt brauchen sollte. Du bist unheimlich stark. Danke, ich bin müde vom Laufen. Ich muss eine Pause machen. Du musst mal eine Pause einlegen. Du spielst schon seit mehr als einer Stunde dieses Spiel. Ach nö, jetzt komme ich hier nicht lang. Das ist. Ey, ey, ey, ey, nee. Bist du gegen alle Arena-Trainer angetreten? Noch nicht. Also in Yoto schon, aber hier in Kanto, ihr seht ja schon links. Uns fehlen noch die Hälfte aller Orden. Von Kanto auf jeden Fall. Die holen wir uns noch, die holen wir uns noch. Hallo Anton. Das ist ja was für Melli. Melli macht nom nom nom. Hat eine Beere? Jens mir egal. Oh wow, zu stark für mich. Besitzt du deine Besitzt du die Orden von Kanto? Bist du im Vorteil, wenn du via Linkkabel gegen einen Freund antrittst? Äh und warum? Why? Aber weil, das verstehe ich jetzt nicht sogar. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Ich gucke mal, dass ich in der nächsten Folge zeige, was da hinter dem Busch ist. Ich werde sowieso Luke ja nicht so viel leveln. Ich werde allgemein nicht allzu viel nutzen. Von daher ist es nicht schlimm, wenn ich ihn mal rauspacke. Ibi Tag, da habe ich gutes Pokémon gegen. Soll Schlag, bye bye. Noch ein Ibi Tag, das ist aber sehr unkreativ. Bye bye. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. So, das Pokémon, welche die -Fan fliegen kennen, ich beneide dich. Du gerne haben, ich brauch's es nicht mehr. Ich hab schon ein Pokémon, was gehen hat. Eines kann ich dir sagen. Es war harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Deine prämierten Pokémon? Aha, was ein sehr interessanter Begriff, den du benutzt. Mein, mein, mein -Fan. Ernst? Na, ist ziemlich ernst, der Typ. Ey, sag mir jetzt bitte nicht, es ist wieder so ein Typ, der die ganze Zeit nur die ganze... Aha, so einer ist das also. Die ganze Zeit nur die Starter. Cool. Hydro -Pumpe! Uh, Pumpe! ist eine Attacke, die mir sehr gefällt. Aber ich kann keine Form. Das ist natürlich blöd. Ich will jetzt Würpple weg machen. Obwohl brauchen wir noch vielleicht für später Story. Ja. kann nichts machen, ich kann die Feuerwehrmattacken nicht verlernen. Merke ich mir auf jeden Fall, fürs Ende des Displays. Dann werde ich neu erlernen, denke ich mal. Muss ich dran denken. Ach, Kacke. Ja komm, ich auch jetzt so gegen Shigi kämpfen. Vor allem, wie peinlich, weißt du? Der Shigi Level 29 hat sich entwickelt. so ja traurig, irgendwie. Wow. Shigi, du wie so ich denke, das ist ein ausgeglichenes Team. Ja, wenn du sie levelst und entwickelst, dann ja. <lacht> so natürlich nicht. Nope, nope, nope. Oh, wir sind hier. Ja. Ja, aber das ist sehr bekannt. Als, ja, nördlich von Ja, westlich nach Fukushima City. Ja, okay, sagt er jetzt nicht. Aber das ist das Labyrinth von Kanto. Äh, ja, überall sind Zäune und die sind überall Trainer zwischendrin. Das wäre so eine eigene Folge fast. Ich nehme mal in der nächsten Folge werde ich noch zeigen, was hier überall in den ganzen Zerstörerbäumen ist. Ich kann ja den schon mal besiegen, ja. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onix fangen. Wenn du willst. Ein Sanddamm R. Keine Sandam sie, ein Sandam R. Das Sternchen innen. Bitte nicht. Bye bye, Geobats. Hallo, bye bye. Ziemlich easy. Ich habe verloren. So siehst du es richtig, mein Freund. Es scheint, als würden sich ge geologische Gegebenheiten nicht ändern, aber sie ändern sich langsam, ganz langsam. Keine Items irgendwo. Kommt schon irgendein unsichtbares Item, will ich. Sonst gehe ich nicht. Oh Gott, dieses Labyrinth ist so nervig. Aber es sind viel weniger Trainer als damals in Rot und Blü. Viel, viel weniger Trainer. Ist einfach gar nichts mehr. Da ist noch ein alter Sack und mehr nicht. Ja, gut, da ist noch einer. Aber es ist viel kürzer als normalerweise. Und gegen dich kämpfen wir jetzt noch. Verfolge dich von meinen königlichen Pokémon! So. Aber wenn es euch gefangen... Ge gefangen genau. Oh, verdammt. Wenn es euch aber gefallen hat, die Folge, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Also das ist 40, das ist schön. Ähm. So, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. wenn wir die Routen weiter voll fertig machen. So, ja. Lascho King. Sprite sieht sehr dumm aus. Oh Gott, wie sieht Laschokings so dumm aus? Psycho... Wasser? Oder nur Psycho? Oder nur Wasser? Irgendwie so? Irgendwie so. Oh, wir werden es jetzt herausfinden. Mit einer Elektroattacke! Okay, es ist noch Wasser. Bye-bye! Oh, noch einer. Bye-bye! Wie, wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? <lacht> Möchte nicht jeder eines Tages einmal König sein? Nein.